So. Ja, <lacht> <lacht> das ist auch jetzt Das ist fast keine Guck ich, ich mehr. Nass, Ich geh schon Zombieschnitzel. Hey und herzlich willkommen zur achten Folge von Minecraft Bugner. Hallo. Wir werden die ganzen Bücher verzauern und ich würde sagen, wir legen direkt los. Ja, ja. ein paar Äpfel machen. Oh, passt ja. Mhm. Ich wir noch ein bisschen jetzt, jo! Jo! Leder und Spinnennetze noch, bitte. Ja, ich schmeiß es da von mir hin. Ja, passt. Ja, Spinnern hat Ich, so, das ich war auch Ich Ich verzaubern. Wenn du einmal zu mir Siehst du das ist ja. Ich bin jetzt am ist, nicht Spanke, ist heute. Ja, ich gell. mehr. Oh geil. So 6 fünf, es jetzt schon wieder Nacht ist. Sieben Caps haben wir schon. <lacht> wir brauchen noch alle. Alle da Ja, da sind noch mal Kühe mit dem und mit und was mit dem ich, klar, Kühl. Ja. ich hab da Kühe, Akku. Okay. Ja, was? Nein, sind zwei Fischen, die machen am Bogen. Alle da hätte ich. kannst du mir ein bisschen holen, gehen. Oh, gehen. Hast du? Am String. eigentlich. Mhh. das What? Ja. Lecker noch! der Creeper dann auch so wegspringt und rechts vor dir ist ein Creeper. No way. <lacht> du stehst ja. auch auch ein bisschen gefährlich. Ach, das ist eine Lehre noch. Und da kriegst du einen Apfel. Noch einen Apfel? Wir macht so einen Creeper da vorne rechts. Hätte <lacht> ist so viel zu tun. Ja. Bauer an zu machen. Nein, <lacht> aber so viel Bögen können wir nicht machen. Oh an. Ja geil, Alter. Alter, ich sollte ein bisschen safer bauen. Drei <lacht> 0 <lacht> Ich muss sie ich Das nichts. Das ist die Ich muss ihn nur vorne ich also ja. <lacht> <lacht> So kein Creeper, creeper die die weg Witch ist auch schon da. Jetzt haben wir es so geschafft. Das, das war da. Witch. So. Ich bin jetzt schon der Ich mal schauen, was da ja, ist das gut, ja. Um, ich mach mir mal die Sch meine Schärfe 4-Scherte fertig, gell? Ja. Außer ja. also für Levels hast du noch. Die ganze ich Zeit, Zeit so schreiß, krückel, <lacht> <Ja>. <lacht> ist so scheiß cool, Schärfe. Ja. Das läuft so aus. So. Ja, aber besser ohne, das ist das Kalender. Guck, ich kann kein Level mehr. Nice. Ich hab noch so Ja, was mache ich jetzt? Ja, das Kugel verzaubert und du gehst, keine Ahnung. oder ich gehst oder ich wutsch in die du, dran. du, oder ja noch ein paar Äpfel, oder Ja. du, ist Raw, du, oder gehst Kick? Kann ich jetzt gleich wieder Ja, Sicher, sicher. Hey, warum bist du gekickt worden? Oder nicht kickt, sondern ähm... Um, uh, time out. Java mm -hmm. Ja, aber irgendwas, Exception. Ja, aber Scheiße. Du regalst jetzt mm -hmm. so ein Ding machen, will oh, well. no, Aber? Yeah, a... um, was? Nein, mach lieber Pfeile. Ja, Pfeile. Ähm... Irgendwas kann ich machen, die Äpfel. Hm, Hand auf. Ja. Cookie, was machen wir? Ich hab keine Levels mehr und so. Ja, hey, du gehst. Ja, mach, mach Monster dann. Ja. Jetzt war grad Nachtes. Cool. So. Hey, Cookie, du kannst das jetzt verzaubern, so gerne, oder? Ja, ich komm schon. Cookie hast du, ähm, Lapis? Soll die alles drin sein, ja. Ich hab ich Okay, brah. Sicher. ich Was soll ich machen, Alex, also damit du mal besser geschafft hast? Hey ich, ach so, du musst Schärfe, Schärfe, A, Schärfe Buch. Und das Schärfe 1 Schwert einhauen und dann das Schärfe 2 Schwert und das Schärfe 2 Schwert. Wo ist Schärfe 1 Schwert hier? In der Kiste. In der Kiste ist alles drin. Ja, das Protection 1. Nein. Was? Das kann nicht sein. Protection 1 ist ein Schummelbuch. Also muss Schärfe 1 Buch machen. Also muss es jetzt Buch machen. Irgendwo. Aber die. Oh. Also ja kann auch. Ach, nix. Ja, warte, ich hab 3 Level. Yep. Ah, wo oh. das ja, okay. Ach, ich hab Scheiße. Oh <lacht> ja. <lacht> ja. Bogen, ja. Bogen sind da drin, ja. Was sollen denn machen? Bauer? Angst? Ja, Bauer. immer nur Bauer. Wir haben einen Fire ähm, Flame oder wie das heißt. Ich glaube es hat Flame beim Bogen kommen. Ja, das ist schon geil. Dann schlagen wir es nicht weg. Dann hast du es mal bauen. So, jetzt probieren wir nur eine Uhr. Efficiency, Efficiency. Und du brauchst noch Schafensbruch, kriege ich auch nicht zusammen. Factionbruch kriege ich auch nicht zusammen. Was will ich jetzt machen? Ja, äh. irgendein anderes Item craften und verzaubern. Das ist irgendein Unnative Verzaubern. Ja, genau. Ja, Bögen wäre gut, aber ich glaube du hast keine Spiele Nein, nicht zwei. Hey, ist leckte hier. Jetzt geht's wieder. Ja, ja warte. Das ist dann auch voll. Ich fahre nicht. Den brauch ich nur noch, ne? Ja. Ja, da sind überall ein Bein, aber warte, kann man bitte schauen. Ja. Power 1, Protection 1, Sharpness 1. Also Sharpness 1. Wobei es kostet mit 3 Level, Alex, das ist schon flug, gell? Das ist ja Wahnsinn. Dann mache ich über Protection und 1 mit 2 Level. <lacht> ja, mach das. Ja. Wir sollten zu automatischen. Protection abschauen. haben wir mehr als Ding. Ja, genau. Hey, das <lacht> hängt der am Baum. <lacht> Den haben wir uns klar. Ich hab' ein Scharpness 1 können wir jetzt. Der ist da, brauchen wir aber nicht, oder? No. Also, du musst oh, um, dann. Also okay? wow. okay. so, uh, okay, no, no, das ein so. ist Eigentlich brauchst du nur auch Scharpness 1, gell? Ah, ja. Geht weg gut, Level? Ja, ist Ja. Ich kann eigentlich mit den Scharpness. Machen wir doch jetzt mal deine Scharpness 1. Oh, leider, was trinkt das? Scharpness 1, Scharpness 2, und Scharpness 2. Und dann Scharpness 3! Scharpness 3 schärfe ich sie dran. Geil, oder? Oh. Was ist hier mit deinen Levels ausgegangen? Sehr, Philippe, Ja, jetzt mach ich nochmal Diablos der Protection 2. Okay. Und jetzt hab ich keine Levels mehr. <lacht> <Okay>. <lacht> was, was ja, ich ich lege noch zwei Protection Bücher ein. Ja, warte, ja, Das war's, jetzt kann ich nichts mehr machen. Ich bringe die Kickerball, die drei miteinander Protection aufs Burger. So, jetzt bauen wir nur noch ein paar Äpfel. Noch immer? Ja, noch immer. Oh lol, was ist denn da alles? Ihr macht Schatten ist schwer. Ja, Schatten ist die Level. 12 Levels. Oh. ich in deinem Schatten ist viel Bücher werden gut. Nein. A protection? Ja, mach doch, Ja, <lacht> ich mache, ich mache. Scheiße, die ganze Zeit. So, gleich geht der du. da. Nein, brauchen wir noch nicht. Ja. Warum gehen wir so vor? Ah, der Botz war, Botz war. Schaut mich an, Botz war. die anna <lacht> Das ist, <war alles> <lacht> ein Ja. Schade, so. also. ihr könnt noch ein Buch bezahlen. Nein, mach ich nicht wegen dem Platz. Ja, guck, ich wir langsam spawnen. Ja, reiß' euch also. auf. Nein, ich muss noch. verzaubern. Ja, okay. ja, aber verzaubern wir in der Niederweite, oder? Nein, ich kann jetzt noch. Ach also, ja. Ja, wenn wir schnau'n aufzau'n, warte mal kurz. Das geht mir nicht, eigentlich. So, oder? Das... Ach, das, das Ding was noch eins. Gold, oder? Ah, sonst Gold. Also, du musst meine Kut-Axis natürlich wegnehmen. Ja. <lacht> war, war, war. <lacht> ich hab gedacht, das ist an ja. mich. Guck' ich, hast du noch Apple? Nein, ich Du hast keine Äpfel, oder? Das tut mir weh. Ein Das Äpfel. Das war 8, 16, 24. Ja, das ist unser Gurt ist leer, Alex. Ist leer? Ja. Ja, okay. Wir machen keine Äpfel mehr. Aber, geil. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> hey, ist das geil. Ja. Ja. ja, Alex ist dann irgendwann auch gut. Aber dann ich hab dann einen Apfel für dich. Guck ich, hast du noch geil? Nein guck ich gut. Hey der Witch, mach hin, Alter. Der hat mir gerade irgendeinen Drang gegeben. Ja, wir, wir haben es für Äpfel. <lacht> ja lod. Ja. So, ja. Ja, guck ich, was oh, machen wir? Alles abbauen. Und sie so nicht, oder? Ich baue jetzt alles ab, Guckin. Okay? Mhm. In den ganzen Plays hin, hau ich in die Kisten oder hau ich weg? In die Kisten haben wir besser einen Überblick. Mhm. Wo ist die Kiste? Am ja, Bau. Eigentlich hm? ist es eigentlich Zucker, war noch da? Ja, nein, ich glaube nicht. Das kommt nicht. Nein, nein, no. no. <lacht> no. ich baue es gleich oder? Nein, no. <lacht> das dauert ja noch länger. Wo ist denn? Schmeißt du das alles weg, gar nichts? Ja, ich hab die Kiste gesucht. <lacht> ja, da mal. Was denn, muss ich alles wegnehmen? Wolle. Der erste, Reihe, ja. Ja, weg. So. Jetzt hast du halt gar keinen Kappel. Also, Gold brauchen wir 5 Gold, ja, okay. Ja, bist du wahnsinnig? Ja, nicht mit. Um <lacht> ich hab doch genau gar nichts geplatzt. Also, für die Gold brauche ich nicht. Ja, schnell leckern wir Essen rein. Ja, laut passt das? Passt, oder? Ja, können wir sagen. so, so. Okay, mal in den Spawn, oder? Ja, jetzt muss spawnen Auf null, null! Null! Ah, Ah, ich konnte nicht. Ich bin nicht Willst du das auch, ich? Ja, bin nicht Ah, jetzt muss ich kein oder? Easy. <laughs> <laughs> <laughs> Cookie, wir eigentlich schon mein Deck schon weg. Nein. No. No. Heute halt frisch geschickt nochmal. Ja, Ja, halt. Der kann es heute halt gar schicken. Kriegt man Levers nebenbei. Ja. Warte mal was? und ja, ja. ja, sagen so so so. mal Billy, wohin wir nicht. Ja, das schaut mal gut aus. Ja. Hey, du bist... Haben wir noch ein bisschen Leder mit? Eigentlich nur geradeaus. gerade aus. <lacht> <lacht> und wenn dann noch ein bisschen noch reicht. Ja. Du gesagt, Philipp? Ich hab schon. Hey, Zugura! <lacht> ja! <lacht> hab ich überhaupt noch Platz dafür? <lacht> ja, wahrscheinlich. Dann... Ich hab Noch Platz mehr, guck ich. Ja, was bei mir Okay, dann. Oh, Ast, ich noch kurz probieren. Hab ich schon. Ja, ich stell auf noch mal kurz da. Nein, es geht in... nicht mit Knochen, weil. <lacht> Ich hab Zugang Ich weiß war, es This wall, this war auch verloren off ist nur. Genauer, achso Ah, Äpfelmann Ja, zwei mehr sogar Ja, wie lange müssen wir noch rennen? Ja, ja es waren 900 Blöcke, jetzt hast du noch 500 Ja, ich blende die Qualität nicht aus, jetzt sind wir ja am Spawn. <lacht> <lacht> <lacht> hey, 6 Sekunden, Alter, das Zeit vergeht so schnell Ich weiß Wenn ja, man spielt. man loggt sie ein, macht ein bisschen was Und das war's Ja Wo ich nichts mehr <lacht> Ich habe das 4 schwert mache ich das? Ja. ja. Probieren ne? nicht. So, Schluss ist das Schwert schon hin. Hey, was ist denn das Spawnen? Ja, 500 Blöcke müssen noch werden. Ja, jetzt 400. Da irgendwo hinterm Bär. 20 Sekunden, guck ich, bleiben wir dann da beim Bär? Ja, aber ich bin direkt hinter dir, das ist so ziemlich ja. gut. Wie dieser Tor geht's weiter. Nach der Fax nimmt man ganz genau wie es nur umgestellt. <lacht> Bestes Versteck. 80 ah, Minuten zum, zum Essen. Zum Essen? Ja, okay. Also, <lacht> Sechsmal vielleicht. <lacht> Danke fürs Zuschauen. Wenn euch diese Runde gefallen hat, dann gebt auch einen Daumen nach oben. Vergesst nicht zu abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Oh, <laughs> <laughs> <laughs> <laughs>